In was und wie sie Geld investieren können, aus einer Anleihe und ist es möglich, Getreide an der Börse zu kaufen, ist es bereits möglich, Land an diese zu verkaufen. Wie man es verkauft, wie man Wohnungen schafft und ihre Wohnungen verkauft, ich füge hier auch hinzu, wo zu investieren und das Korn ist ein Hinweis darauf, dass die Erde auch komprimiert werden kann, damit sie lernen, was ein BJ ist. Warum sich an den richtigen Broker anpassen, wie man beliebte Anlageinstrumente verwendet, was ist. Die Börse und der Makler, alles ist nur eine Börse, es ist echt wie eine Gemüsebörse, aber statt Gemüse wird verkauft. Die Börse verfolgt, wer wie viel von was gekauft hat, wie viel von was im Angebot ist wie viel von dem im Angebot ist. Es bleibt zu sehen, dass alles nach dem Gesetz verkauft wird und niemand jemanden betrogen hat. Jedes Land hat in der Regel seinen eigenen Börsenteil, keine oft nicht eine größte Börse ist unsere. In den Vereinigten Staaten liest man jetzt den Dollar, so etwas ist immer noch irgendwie die Währung U mit DT ist. Auch Dollar genannt und denken Sie an einen Broker. Das ist ein Unternehmen, das alles Notwendige erhält. Einheit für den Austausch erfüllt beide Regeln und zahlt zu Ihrem Kurs zu Ihrem Kurs, den Sie können. Staat eines Maklers zahlt und zu seiner Rate nicht mit seinen Regeln übereinstimmt, die der Makler vertritt. Privatanleger greifen auf die Börse zu und erhalten dafür eine Provision von Ihnen. Hier erhalten Sie eine Provision. Ein Investor eröffnet ein Konto bei einem Broker. Sie sind ein Investor gegen einen Broker, der dort ein Konto an einem Tag einrichtet. Legt ein Konto beim Makler an einem Tag an, teilt dem Makler mit, welcher Betrag für dieses Geld benötigt wird. An der Börse zu kaufen oder zu verkaufen, bevor die Leute mit den Füßen zur Börse gingen oder den Makler zur Einreichung anriefen. Anwendungen für den Kauf oder Verkauf aber jetzt passiert alles über das Internet, Sie können es tun, ohne Ihr Haus zu verlassen. Einen geeigneten Broker auszuwählen ist eine lange Aufgabe und pro Tag Zugang zur Börse durch Spezielle zu erhalten. Ein spezielles persönliches Kontoprogramm im Browser und nicht das wertvollste Angebot für ein Smartphone. Papier in physischer Form gibt es nicht mehr. Nur in elektronischer Form. Aber es gibt einige Bisch. Eine große Großhandelsbasis, an der Wertpapiere gehandelt werden, Direkten Zugang zur Börse zu bekommen, ist schwierig. Einen Broker braucht nur für Coins der Broker der Letzte, der Zugang zur Börse hat, an der Börse privat. Anleger kaufen und verkaufen Wertpapiere an der Börse über einen Makler. Damit sie an der Börse kaufen können, die wir betreiben werden, werden wir viele verschiedene Abteilungen betreiben, die sie heißen. Märkte auf dem Markt können sie in erster Linie Aktien von Dracaena-Materialien kaufen, sogar Getreide. Uns interessiert die Abteilung, in der Aktien gehandelt werden, die Börse. Dort kann man neben Aktien auch Anleihen und NPFs kaufen. Infotag geworden mehr Tanga ist jetzt ein Investor Geschichte über mich jedes Werkzeug, dass sie falsch sind. Beängstigend wie es scheint und für den Namen ist es das, was man investiert, um Anleihen zu kaufen. Zu tränken bedeutet, ihnen ein regiertes Unternehmen in Schulden zu geben, das jetzt Zinsen kostet. Extreme war Aggregation Act lassen sie uns einen Angeber machen, mit dem sie zusätzliches Geld verdienen können. Spät will die Firma die Produktion erweitern, von der Produktion geht es also um alles Geld.